Hallo und Willkommen zu meinem Video über das Verbot von Binäre Optionen und der Einschränkung des CFD Handels in Europa! In meinem letzten Video war noch nicht ganz klar, zu welchem Zeitpunkt das Verbot in Kraft tritt! Das ist jetzt entschieden! Das Verbot für Binäre Optionen tritt in Europa am 2. Juli in Kraft! gilt erstmal für 3 Monate! Danach wird es denke ich, verlängert! Allerdings dann, steht dann noch mal, noch mal eine Entscheidung an! Etwa einen Monat später! Am 1. August ähm, tritt auch die, die Einschränkung für CFD in Kraft! Das sieht man hier für Währungsparke für die großen 30 zu 1 Hebel! Bei Kryptowährungen nur 2 zu 1 Aktien und ähnlichem 5 zu 1 Rohstoffe 10 zu 1 und ähm, unbekannte Währungen 20 zu 1! Die treten also in Kraft, gelten allerdings für die Broker in Europa, also alle, die europäisch reguliert sind, die müssen sich daran halten, die dürfen unprofessionellen Tradern keine binären Optionen mehr anbieten, professionellen Tradern schon, allerdings ist dafür die Anforderung sehr hoch. Ich bin hier auf IQ Option auf dem Blog, das findet man auch unten den, ähm, in der Beschreibung den Link. Hier kann man sich als Pro bewerben, allerdings wird es wohl für die allerwenigsten möglich sein. Um sich als Pro zu bewerben, braucht man unter anderem Handelserfahrung, das geht noch, vor allem aber 500.000 US-Dollar als Investitionen irgendwo liegen. Das ist also für die allermeisten wohl eher nicht möglich, für mich zum Beispiel nicht. Weiter möglich ist eben keine binären Optionen zu handeln bei -Option, sondern... Forex, CFDs und Kryptowährungen geben mit den Einschränkungen. Ansonsten, wer weiter binäre Optionen handeln will, dem bleibt nur die der Wechsel zu einem anderen Broker. Da finde ich persönlich Finmax eigentlich am interessantesten. Zum einen bietet Finmax CFDs und binäre Optionen und werden binäre Optionen auch weiterhin bieten. Wir haben heute leider Samstag, deswegen kann ich jetzt nicht traden, das kann ich jetzt nicht zeigen. Insgesamt finde ich die Oberfläche aber recht schön bei Finmax. Finmax ist russisch reguliert, also nicht in der EU! Außerdem findet man hier zum Beispiel unter Trading Tools, unter erweiterte Grafik, das ist jetzt natürlich hier nicht sinnvoll, fällt mir gerade so auf, was doch geht! Hier haben wir die verbesserten Charts. Hier kann man zum Beispiel hier die, die Chartart wählen, Point sehe ich gerade. Das ist eine interessante Sache für CFD-Handel allerdings eher. Dann haben wir hier Indikatoren. Eine ganze Menge. Und wir können hier neben auch zeichnen. Fibonacci und alles Mögliche. Wenn man gedrückt hält, kann man sich hier noch mehr aussuchen. Hier haben wir Fibonacci-Tracement. Das gehört zu meinen Lieblingstools eigentlich, kann man sagen. Das ist auch schön grafisch dargestellt. Also insgesamt finde ich die Charts bei Fimax wirklich sehr schön. Und auch ansonsten gefällt mir Philip ganz gut. Man kann hier wie gesagt Optionen CFD handeln. Ein bisschen anders ist, dass man hier sein Konto getrennt auffüllen muss. CFD habe ich hier jetzt noch nicht gehandelt. Nur binäre Optionen. Auch interessant ist hier, dass man hier mit ähm, Kryptowährung einzahlen kann. Mal, noch mal kurz hier. Also wie man sieht mit ein, einzahlen und mit verschiedenen Diensten, da Finmax in Russland sitzt, sind Kryptowährungen auch gebührentechnisch gar nicht schlecht. Beim Bonus, den Finmax bietet, sollte man natürlich sich die Bonusbedingungen durchlesen, das ist immer wichtig, und sich überlegen, ob man den nehmen will oder ansonsten mit dem, Kontakt, mit dem Support sprechen und eine Einteilung ohne Bonus anfragen. So, in meinem nächsten Video werde ich Ihnen Strategien noch mal zeigen, Tom, und Finn Max auch generell noch mal ein bisschen mehr, mehr vorstellen und live zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.